Yo Leute, was geht ab? Heute spielen wir Geometry Dash in Roblox. Ich bin gerade gejoint und habe schon sechs Versuche, weil es direkt anfängt. Und ja, ich habe schon mal dieses Spiel gespielt, aber äh, habe ich mich aufgenommen. Und äh, wir spielen bis jetzt. Und vielleicht könnte es sein, dass ich ausraste. Aber das denke ich ja nicht. Ich Alles gut. Ich war halt gerade noch ein bisschen am um Dings hier gucken mit dem äh, mit, mit meinem hier. Das ist halt nicht mehr so raus, weil ich mehr sehe ja selber, dass es ziemlich äh, rauscht und da habe ich halt nachgeguckt, was man da Weekend machen kann und nichts gefunden. Mann, junge. Das einzige Ziel für dieses Level ist, diesen grünen Part, den ihr vorhin bestimmt gesehen habt, zu schaffen. Das ist mein einziges Ziel. Das ist mein einziges Ziel. Aber so wie es aussieht, schaffe ich nicht bei diesen einen Jump. Junge, das ist so unfair. Das ist so unfair. Die haben mir direkt das, das schwerste Level der Welt gegeben. Wie sollen man sowas schaffen, ey? Das ist doch unmöglich! Ja, komm, komm, jawohl. Gut, hier einmal hoch... Ich... Ja, Sehr gut. Diesen Teil hier zu schaffen. Ja, ihr wollt mich verraten. gerade so konzentriert ne? das video geht zwei minuten und ich habe schon auf meinen tisch und mein tisch ist schon kaputt ja, ja diesmal ist mein tisch dran nicht mein stuhl mein stuhl hat schon zu viel durchgemacht ich meine man kennt ja vielleicht dass ich ab und zu mal ein bisschen ausraste ne? Na, ja. Ey Junge, ich schaff's nicht mal den ersten Jump zu schaffen. Vor allem, was sollen diese Lichter-Dings da, bla, da? Komm, jawohl. Jawohl. Zack, zack. Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel, ja? Ich nehme seit drei Minuten auf. Und ich habe schon zweimal auf meinen Tisch ges geschlagen und gesagt, dass ich dieses Spiel hasse. Woran bin ich gestorben? Ich habe dieses Ding nicht mal berührt. Woran bin ich gestorben? Ich gestorben. Woran? Ich bin ja schon sogar schon auf den größeren Bildschirm, damit ich sehe, was jetzt vor mir kommt oder bleibt. Keine Ahnung warum, aber, ne? aber ich meine, das klappt. Junge, Junge, ja, ihr wollt mich doch verarschen. Ich bin schon bei Versuch 63 und das Video geht ein, geht es ungefähr gerade 4 äh, Minuten, ja, und ich bin schon bei Versuch 70 gleich. Wahrscheinlich komme ich in diesem Video noch bei Versuch 230 ist doch nicht euer. Ja, komm! Ich hasse dieses Spiel. Ich hasse dieses Spiel. Ich dieses Spiel. Okay. Ich glaube, ich bin besser dran, wenn ich einfach gar nicht kommentiere. Ich glaube ihr werdet einfach gleich irgendeine Musik rein tun und einfach ankratzen. Dran dran Drinnen lassen. Tja. Jawoll. Geht doch, geht doch, geht doch. Okay, jetzt ankalt einfach mit mu irgendeiner Musik.